Jetzt auch mit Ton, Entschuldigung, nochmal für die technische Störung gerade. Jetzt müsste alles passen. Und nochmal von mir herzlich willkommen hier zum ersten Vortragsblock auf der Bühne 3. Die Bühne genau gestalten gleich der Thomas Skowron und ich. Und wir haben noch den Marco Lechner dabei, der uns etwas so was ist Open Source erzählen wird. Dieser Blog, der richtet sich an Einsteiger, also vielleicht an Neulinge, die das erste Mal hier auf der FOSGES sind oder die ähm, erstmal noch einen Einstieg brauchen zu Open Source und OpenStreetMap. Das versuchen wir jedes Jahr auf der FOSGES-Konferenz in einem Blog zu gestalten. Und in diesem Jahr Genau, wollen wir mit der Einführung Was ist Open Source beginnen? Eigentlich sollte das der Marco Lechner machen, der ist aber verhindert. Und da haben wir einfach mal in die Videokiste vom letzten Jahr gegriffen und werden uns den Vortrag vom letzten Jahr aus Freiburg anschauen, von der Foskis, die 2020 in Freiburg war. Da sieht man auch mal das Flair, wie das ist, wenn die Foskis live ist. Und der zweite Vortrag kommt dann vom Thomas Schofhorn und ähm, dann im Anschluss, wir haben aber auch Zeit für Fragen, das heißt, ähm, nutzen Sie bitte ähm, den Chat, um dort Ihre Fragen zu formulieren und dann, ähm, genau, versuchen wir die dann gleich zu beantworten. Ja, und jetzt... Schalten wir quasi nach Freiburg von vor einem Jahr und hören uns den Marco Lechner an ähm, zu Was ist Open Source? Der Marco Lechner, noch kurz, ähm, ist ein langjähriges foskis mitglied war auch im foskis vorstand über einige Jahre und hat auch die Foskes damals, ähm, die erste, die in Freiburg stattfand, ähm, veranstaltet und organisiert. Und ja, dann schauen wir uns jetzt an, ähm, was der Marco Lechner zu Open Source uns sagen wird.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 gar nichts mit entwickeln am Hut habe, aber mich trotzdem in solche Projekte oder in, in sowas wie einen Verein einbringen möchte. Die grundsätzliche Basis, die wir haben für die Open-Source-Software-Entwicklung, sind die von der Free Software Foundation schön plakativ auf ihrer Seite dargelegten vier Freiheiten von freier Software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 Sachen selber nochmal kopiert und entsprechend ähm, den Quellcode, der dahinter steckt, dann eben weitergibt. Und das Dritte, die Freiheit, ein Programm zu verbessern, um die Verbesserung, äh vierte, um die Verbesserungen an die Öffentlichkeit weiterzugeben, so dass die gesamte Gesellschaft profitiert. Das ähm, ermöglicht es auch nicht Programmierern, ähm, Sachen einfach weiterzugeben und ähm, eben hier die Möglichkeit,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 aber an ein oder zwei aktiven Personen hängen. Und das ist natürlich sehr problematisch, wenn hier keine breite Masse, äh, das Wissen auch nicht auf mehrere Schultern verteilt ist, weil das immer das, immer das Risiko besteht, dass diese eine äh, Person dann vielleicht aus irgendwelchen Gründen das Projekt nicht mehr weiterentwickeln kann oder will. Und ähm, unter freier Software hat man natürlich die Möglichkeit, dann zu sagen, wenn er es nicht mehr kann, mache ich es eben. Ähm, aber wenn da schon eine aktive Community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 Und wofür möchten Sie dann zahlen, wenn Sie schon zahlen? Wollen Sie eine Lizenz, für eine Lizenz zahlen, für die Werbung, die gemacht wird, für das Projekt und für die Abhängigkeit von, äh, von einem Konzern oder wollen Sie vielleicht für Programmierarbeit, die von Personen geleistet wird, zahlen, für die Freiheit auch, ähm, das entsprechend wechseln zu können? Wollen Sie vielleicht einen Beitrag für die Gemeinschaft leisten? Und wenn man diese Diskussion hier in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 bei proprietärer Software, da weiß ich ja gar nicht, was da drin eigentlich gemacht wird. Vielen Dank, Marco. Ja, ich hoffe, der Vortrag von Marco Lechner hat einen guten Überblick gegeben in das Thema, was ist Open Source? Genau, dieser Vortrag ist auf jeden Fall auch ein Jahr später noch genauso aktuell. Wir haben als ja auch mitgeschaut, wir haben eine Sache vielleicht entdeckt, wo man nochmal darauf hinweisen könnte. Der Marco Lechner hat IRC-Chats angesprochen und da den FreeNode-Chat und da gibt es gerade einen, einen Wechsel zu einem Chat, der heißt Libra-Chat, weil dieser FreeNode-Chat doch nicht mehr so free ist wie der Name ist äh, verspricht und da, das ist ein ganz neues Thema, was auch erst in den letzten Wochen, ähm, ja, aufkam und da ist aber auch noch mal abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, der Marco hat sehr viele Möglichkeiten aufgezeigt, wie wir uns beteiligen können, auch bei Open Source Software. Ähm, wir können programmieren, wir können aber auch Bugs melden, wir können bei der Dokumentation helfen und es ist auf jeden Fall so gedacht, dass ähm, ja, Open-Source-Projekte auch dazu einladen, mitzumachen.